Hallo und willkommen zurück zu The Light of Zelda Wind Waker HD Entschuldigung, dass in den letzten zwei, drei Parts das Audio so komisch war Ich weiß echt nicht was los war, das hat sich auf einmal mitten in der Aufnahme geändert, obwohl nichts passiert ist ähm, Ganz selten hatte ich noch nie Keine Ahnung warum Und ähm, Ja, wir wollten ja weitermachen, aber Ich habe gerade mal nachgeschaut Wir sind gerade an der Statue vorbei die Tingelstadt ist nämlich in diesem Raum hier. Und das möchte ich natürlich nicht außer Acht lassen. So, mehr. Komisches Vieh. So. Okay, keine Ahnung warum, aber so, weg mit euch. Ähm, ja, wir müssen nämlich hier wieder hier rüberfliegen. Und ich habe mich ja im letzten Part, habe ich ja gesagt, ähm, habe ich mich auf, ein bisschen aufgeregt, dass ich jetzt unnötigerweise viel Zeit verschwindet habe, darüber zu kommen. Weil da ja nichts ist. Aber, ja, so ist es nicht. Denn hier ist die Tingel-Statue versteckt. So, die möchte ich nämlich noch haben. So. Komm schon, ich verliere. Und da taucht die Tingle auf. Das Blöde ist halt bei den Tingle Die sind nicht auffindbar. Egal was man macht, man wird sie nicht finden. Wenn man jetzt nicht weiß, dass da was ist. Ich meine, man kann jetzt schon denken, also bisher waren die so platziert, dass man nicht Fleisch den konnte. Ja, okay, was soll das jetzt? Wenn hier nichts ist, dann ist hier übrigens die ähm, Tingle Naja. Egal, ich hab sie ja jetzt. Du hast die terra statue erhalten. Sie ist feucht, kühl und riecht ziemlich modrig. Auf Tingles-Insel kannst du sie bewundern. Super. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Oder auch nicht. hat nicht ganz geklappt. Lass mich in Ruhe, du komischer Greifarm. So, ich darf den Raum jetzt nochmal neu betreten, weil Meduli ja jetzt leider da unten ist. Ich wüsste auch nicht, wie ich da anders hinkomme ohne Meduli, weil in dem Deku-Blatt ähm, verliere ich halt immer in Höhe. So, aber nicht. Ja, wenn ich mit Meduli fliege, meine ich, dann fliege ich keine Höhe, also wirklich. So, ähm. Wo ist sie jetzt? Ach so, am Ende des Raums, okay. Ich wollte einfach nur nicht mehr, dass sie da unten ist. So, dann komm her. Und jetzt können wir uns wirklich um den Raum hier kümmern. So. Die Gegner haben wir schon im letzten Part begegnet. Was vorletzter Part mit dieser diese Art Muni oder was immer es sind. Es aber auch nicht so wirklich gefährlich. Muss man ehrlich gesagt sagen. So und hier scheint es auf jeden Fall einige Rätsel zu geben. Es gibt auf jeden Fall keine Truhe hier in dem Raum. Aber irgendwas mit ganz vielen. Die, Tru die, die Dinge muss ich wahrscheinlich wieder kaputt machen. Ich denke mal, ich brauche. Einfach das Ding hier. Dann geht das Ding kaputt. Dann habe ich einen Weg in die Richtung. Dasselbe wahrscheinlich auch in der Richtung. Okay, das ist ja recht einfach. Jetzt muss ich nur noch hier gucken, was ich hier machen muss. Ach, das scheint so recht einfach. Okay, das. Diesmal kann man das nicht zerstören, naja. So. Die Statue zerstört. Man. dann Kann ich einen Block schieben. Dann sollte das das eigentlich gewesen so sein, oder? Es, es sieht für mich so aus, als ob es das alles wäre. Weil diesmal scheint auch nicht irgendwie eine dieser Flaggen zerstörbar zu sein. Also von dem her. So. Komm her, Metoli. Und wir gehen in die Richtung, weil da ist. Eine Sackgasse. So. Also ich mache das immer zumindest so, dass ich immer jetzt in die Sackgassen gehe, weil das eigentlich immer recht schlau ist. Aus Erfahrungen. Ähm. Was genau soll ich hier? Okay, einfach... Schlüssel holen, okay. Ja, jetzt hast du die Madeline führt. Jetzt muss ich wahrscheinlich wiederholen oder so. Aber hier ist irgendwo noch was versteckt. Die Frage ist nur, wo? Ich muss wahrscheinlich die Gegner besiegen, oder? Ich gehe mal so aus, dass ich die Gegner besiegen muss. So. Mach das nämlich jetzt erstmal, bevor ich mich um Meto Uli kümmere. Wir kommen schon. Ach fuck schon, ja die, die schmeißen das zurück. Hat sie aber getroffen. So. Nimm das! Und du! Oh, da ist noch einer da hinten. Ich habe ein bisschen Angst, weil man kann da so leicht von denen gefangen werden. So, ich glaube, es war einfach alles. Einfach die Gegner besiegen. Ja. Und anders hätte es auch nicht groß sein können. So. Mahnung zum Kram holen. Das ist hier drin. Teile, Geld, Mana, Biene. Okay, dasselbe. Die lassen alle nichts Spezielles droppen oder so an Sachen. Naja. Hier ist wahrscheinlich eh nur ein Glücksamulett oder sowas drin. Also, es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Äh, ne, eine Schatzkarte, okay. Von denen gibt es ja auch mal mehrere. Ich glaube, ich habe ja schon eine gefunden. Hier in dem Raum da. Also, darunter unter Meduli den Raum da. So, aber das habe ich ja jetzt abgeschlossen. Dann muss ich das Medulli wiederholen. Weil sie ja leider gefangen wurde. Naja. Ich, wobei ich jetzt ja. Ich glaube, ich hätte sie warten lassen können. Habe ich nicht nachgedacht. Hätte ich besser machen können. Ja, stimmt. Also, was vergisst man leider. So was passiert leider auch. Aber es ist ja kein allzu weiter Weg. Da ist Meduli schon wieder. Ich muss jetzt nur wieder hier ähm, ich denk äh, die Sonate des Puppenspielers spielen. Aber der Dungeon der ist jetzt echt nicht so meins, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe ja in den letzten paar schon mal angedeutet, in den letzten beiden Parts, in denen wir schon in dem Tempel waren. So müsste es sein so halt das ist halt auch sowas was mich ein bisschen nervt dass wenn man ein bisschen fern von ihr ist dass sie dann nicht einfach nachrennt nur weil man ein bisschen schneller gerannt ist so muss ich die ganze Zeit langsam laufen darf nicht rollen was ein bisschen lächerlich ist muss man nicht verstehen so ähm, in die Richtung kann ich da komme ich nicht lang weil da brauche ich ein Schlüssel für den werde ich hier auf dem Weg erringen. Und das wird dann wahrscheinlich auch nur eine Abkürzung wieder sein. Oh je yeah. Sieht fast so aus, als müsste ich einfach hier rüberfliegen, oder? Klappt das? Ja, Tatsache. Ich war mir nicht ganz sicher. So, also hier ist ein riesiger Spiegel. Aber es kommt leider kein Licht. Oder aktiviere ich ihn, wenn ich jetzt meinen Hammer benutze? So, da ist der Hammer. Den benutzen wir mal. Bam. Aber ah, von da oben kommt Licht. Mhm. Ist hier denn auf der Karte was? Nein, also, ja, dann werde ich auch eigentlich nicht gegen die Gegner kämpfen was ich mich nur frage, was soll das? Kann man da, ist da irgendwie oben was? Nee. Oh, wobei ich habe einen Schlüssel. so? Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ich einen Schlüssel habe. Whoa! Nein! Ja, oh, ich kann ja mein Ding nicht benutzen. Oh. Ja, jetzt darf ich wieder Medoli holen. <lacht> Und ich konnte ja nicht mal wirklich was machen. Ich meine, ich hätte aus der Ferne den Gegner abschießen können, aber... Seien wir mal ehrlich, der taucht ja nur auf, wenn man wirklich in der Nähe ist. Naja. ist halt ein bisschen blöd. Darf ich darf schnell wieder hier hin, die Sonate des Puppenspielers spielen. Ich darf mich schon wieder über Meduli aufregen, dass sie mir nicht folgt. Ach, Mann. Ähm. Mhm. Hä? Wo ist sie denn? Ach, jetzt landet sie da unten. <lacht> Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Warum ist sie denn jetzt nicht oben hier gelandet? Eben ist sie ja oben gelandet, als sie schon mal von den anderen Dingern gepackt worden ist. Also mir jemand erklären. Hm. Keine Ahnung. So, jetzt folgt mir mal bitte Medoli. Dankeschön. Na, du sollst nicht greifen. Oh, jetzt. Allein deswegen hält sie schon wieder an. Mensch. Wie gesagt, ich fühle mich eigentlich nicht so viel darüber. Soll mich verarschen? Fliegt doch einfach selbst hoch. Dass ich das selbst machen muss, ist ja schon ein bisschen. Naja. Naja. Ah, Hätte man, wie gesagt, besser lösen können. Habe ich aber oft nur gesagt. Und jetzt. ist hört sich schon wieder auf. Warum? Warum haben sie es hier in dem dann so verhauen mit der Spielbarkeit? Nintendo. Das frage ich mich wirklich ein bisschen. Da komm schon. So, komm, lass deine blöde Laterne fallen. So. Warte, jetzt habe ich schon Licht, oder? Ah, jetzt funktioniert es. Also ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber wenn ich mit meinem Instrument nicht auf dein Schild reflektiere, können wir so vielleicht das Licht umlenken. Vielleicht bringt es uns das ja was. Entschuldige, ich maß mir so viel an. Ja, wir sind nämlich gerade mit Kampfmeduli. Mensch. Ach ja. Ähm. Also.. Also in diesem Dungeon kann ich mich echt sehr gut aufregen über... Ja, die Spielbarkeit. Leider. Leider, leider. So. Ähm... Meduli. Muss jetzt nämlich umlenken. So, was ist dahinter? Mana. Vorbei, warte. Es ähm, wäre vielleicht besser, wenn wir es so machen. Wenn wir es ein bisschen so machen. Und dann gehen wir zu links, weil dann hat er ja einen besseren Winkel, um das zu reflektieren. Ähm. So. So einfach ist das. Können wir jetzt eigentlich? Ja, wir können eigentlich wieder hier weiter. Weil es keine allzu schwere Passage. Nur ein bisschen blöd, weil wir Melody verloren haben. Mehrfach. So. Ledermäuse. Was ist denn schon wieder? Weil ich einen Angriff oder was? Okay, ist ein kleiner Gegnerraum. Au. Wo ich ein bisschen erschlagen. Oh Mann, blöde Muni. Ähm, hallo. Das. Bam. So. Hm. Komm schon. Da ist er tot. Und der lässt doch was. Warum kommen die ganze Zeit die Kampfmusik? Irgendwo noch ein Gegner, möchte mir zumindest an nach einem anderen Federmaus 20 Rubiner. So. Ähm, okay, weil jetzt geht es zumindest voran. Jetzt wo ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe, war klar. Mein Ausflug an der Steuerung bleibt leider weiterhin, was echt schade ist. Gerade bei einem Remake. Oh mein Gott, das ist ein Steilfuß. Bam, nimm das. Aber äh. dass das bam. Aber das ist nur einen halben Herzschaden. Macht sein An An Au. Sein Angriff ist schon wenig. Dabei ist der Angriff viel, viel stärker, wie es aussieht. Ach man, die Kamera macht es mir leider schwer, ihn zu treffen. Komm schon. Schon wieder. Bam. So. So. Also Meduli, wir brauchen deine Hilfe. Wo bist du? Hier. Come on. Renn. Renn schneller. So. wir da? So. Ähm. Ja gut. Du hast die Hymne des Terragots gespielt und jetzt explodiert wieder alles, weil Melodie Meduli, genauer gesagt, wieder ihren Song spielt und alles in die Luft jagt. BAM! So. Yeah, wir können weiter. Was, was, was befindet sich hier? Oh, Boah, Alter, wenn ich den Gang sehe, das fühlt sich das schon komisch an. Sieht aus nach. Oh, der Raum, der gleich kommt, sieht aus nach einem Zwischenbosskampf. Wobei, wenn ich diesen Raum sehe, nein, doch nicht. Oh, hier ist der nächste Krug. Au, So, legen wir die Bombe lieber mal so hin klappt vielleicht besser so der Boss ist da hinten hm, mal wieder wie immer bei dem dritten Krug ist direkt der Boss in dem in dem äh, die Boss Tür in dem Raum können wir hier ran klettern ja darüber soll ich nicht denke ich mal so Meduli wir gehen jetzt mal hier runter ah aber da <lacht> da hat sich ein bisschen weh getan und ist ein bisschen total confused oh mein Gott ich bin total aus der Höhe gefallen und dann hast du einfach losgelassen so hier sind nochmal mal einige Truhen hier unten vier Stück um genau zu sein, Die zweite von in diesem Raum da sehe ich schon mal eine unsichtbare und das scheint jetzt wohl ein finaler Raum zu sein mit Lichträtseln hm. So, also erstmal ganz klar den Spiegel hier richtig schieben. Ich denke, das wird erstmal das Wichtigste. So, das, Ding kann ich dann zerstören. Und auch das hier mit dem Laserstrahl. Das kann ich so schön da ist, dann wahrscheinlich ein anderer Spiegel. Den kann man nicht verschieben. Da geht es nicht weiter. Der ist auch fest. Also, ich muss mal auf jeden Fall einiges machen. So, aber wo ist mir ein Lichtstrahl? So, das Ding kann ich noch verschieben und das war es auch. Von dem, was ich so sehe. Was ich mich jetzt frage ist: Wo kriege ich, krieg ich das Licht her? Da ist anscheinend der nächste Raum. Aber wo ist denn jetzt hier das Licht? Diese Schlangen sehen ein bisschen komisch aus. Hat das irgendwas zu sagen? Wo kann man hier durchgucken? Ja, das verbindet die Spiegel. Ähm. Ich gehe nochmal nach oben. Ja, bleib mal unten, Meduli. Ach, wahrscheinlich. Ja, okay. Gehe ich, geh ich nochmal raus. Vielleicht, das Sponsor nämlich hier oben, wahrscheinlich wieder. Da oben ist nämlich ein Schalter. Und auf diesen Schalter muss wahrscheinlich Meduli drauf. Und dann wird wahrscheinlich das Licht aktiviert. Darum gehe ich mal aus. Das sieht nämlich so aus. Was anderes scheint gerade nicht möglich zu sein hier. Ja, und es öffnet sich eine Luke mit Licht. Und es werden mehrere. Ähm, Spiegel miteinander verbunden. Zumindest in der Theorie, denn noch ist es nicht so. So, jetzt haben wir verschiedene Podeste. So, aktivieren wir erstmal die Truhe hier die wird aufgemacht ähm, das hier klappt nicht dafür muss der strahl irgendwo anders herkommen damit hier das ding aufgeht weil hier ist dann auch irgendwo ein licht äh, ein spiegel 20 äh, 5 miner geil haben wir schon richtig viel Geld, aber ich glaube, wir brauchen noch später viel Geld für irgendeine Quest. Achso, ja, ich kann natürlich den Pfosten hier kaputt machen, die Statue kann ich kaputt machen. So. Und dahinter ist wahrscheinlich ein Spiegel, oder? Hm, ist das ein Spiegel? Sieht nicht so aus. Sieht aus wie, keine Ahnung, was soll es sein? Sieht ein bisschen aus wie ein Skorpion. Oder? Sieht ein bisschen aus wie ein Skorpion. Aber ich muss auf jeden Fall da reinziehen. Keine Ahnung, was es bringt. Wobei, doch, es scheint ein Spiegel zu sein. Ich kann es nur gerade von hier aus nicht erkennen. Ja, doch, es ist ein Spiegel. Es sah gerade nicht so aus wie ein Spiegel. Naja. So. Wohin führt der Strahl jetzt? Ah. hier muss theoretisch bleibt das licht warte ähm, bleibt das ding weiter bleibt das ding weiter offen wie geht noch mal das Sch so geht das ähm, bleibt der licht drei weiterhin da wenn ich runtergehe ja okay das ist nämlich wichtig so. So, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Äh, so, so sollte das passen. Weil jetzt kann ich. Hier das Licht umlenken. Und, ähm, das kaputt machen. So. Ja, die Steuerung ist sehr hakelig, muss man sagen, aber naja. Es geht Ist so, nächste Statue Da hinten ist noch was. Wahrscheinlich ein bisschen Geld oder Feen oder sowas. Boah, hey, das ist doch so viel Geld. Also Geld muss ich mich echt nicht beschweren aktuell. Aber wir wollen ja noch ganz viel beim Terry Händler kaufen. Da war ja glaube ich noch eine Schatz gerade ein Herzteil und glaube ich sogar noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Keine Ahnung. So, der nächste Spiel wird in Position gerückt. So, und ich würde sagen, dann war es das auch hier heute für diesen Part. Tut mir echt leid, dass es jetzt schon wieder vorbei ist, aber... Ja, die letzten Parts waren lang, einfach weil ich noch was schaffen wollte... Und ein bisschen genervt war von Meduli. Ähm, ja, aber im nächsten Mal geht's dann hier weiter mit diesem netten kleinen Rätsel. Und wahrscheinlich auch dann mit dem Boss des terra Tempels. Ich weiß noch nicht, aber auf jeden Fall werden wir hier bei dem Rätsel weitermachen Und ich sag's dann, schau, euer Rocky.